Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Donnerstag, heute mit Broker Race Option, 6, 60 Sekunden Handel, Startrate 200 Euro. Als erstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an und es gibt einige wichtige News im britischen Pfund. Euro, US-Dollar und dem Kanadisch-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Einstieg im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner sieben Indikatoren. Ich hoffe, dass ich schnell einen finde. Müsste noch ein bisschen fallen. Jetzt steige ich ein. Sechsmal bin ich jetzt eingestiegen. Aktuell ist doch schön im Gewinn. Alle Trades im Gewinn bis jetzt. Und der steigt noch weiter. Sieht sehr gut aus. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann mir eine Nachricht schicken per E-Mail oder im Kontaktformular meiner Webseite eintragen. Mein Coaching, mein Coaching ist in Deutsch, Englisch und Spanisch möglich. Ich habe viele internationale Kunden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.